Das hier ist unsere Aula. Hier finden ähm, alle Vollversammlungen oder große Veranstaltungen statt und jetzt könnt ihr euch einfach mal umgucken.